Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, ich freue mich, dass ich hier in dieser Folge ein Audioaufnahmetool präsentieren kann, Osen Audio, mit dem Sie sehr einfach Audiospuren aufzeichnen, addieren und weiterverwenden können, zum Beispiel für Präsentationsformate in der digital gestützten Hochschullehre. Und warum tue ich das? Weil in den letzten Tagen die Kritik an Order City sehr stark hörbar geworden ist und zwar ging hier mit einer Übernahme des Programms zunächst am Anfang des Jahres eine Welle durch die sozialen Netzwerke im Hinblick auf die Pläne des Unternehmens, Telemetriedaten von den Nutzerinnen zu erheben. Das Zweite, was jetzt dieser Tage für harsche Kritik sorgt, ist eine Änderung der Datenschutzbestimmungen, die es dem Unternehmen erlaubt, Daten von den PCs oder Macs der Nutzerinnen abzugreifen und besonders in der Linux-Community und in der Open-Source-Community für etwas und hörbare, spürbare Aufregung sorgt. Deshalb kann es durchaus angezeigt sein, ähm, außen Audio eine Chance zu geben. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute zeigen, wie Sie den Funktionsumfang des Programms so ausnutzen können, um den Effekt des Mehrspuren-Editings ähm, aus Outer-City nach Außen-Audio hinüber zu retten. Das ist, ganz, ganz ist nicht trivial, da Außen-Audio zwar die Option des Merchings verschiedener Tracks erlaubt, allerdings nicht so komfortabel, wie Outer-City das gestaltet. Ich möchte Ihnen aber die Sorge nehmen, dass das ein schwieriges Unterfangen sei und zeige Ihnen heute, wie Sie mit dieser Outer-City-Alternative sehr gute Ergebnisse für die digital gestützte Hochschullehre erreichen können. Wundern Sie sich bitte nicht, dass ich heute Kopfhörer trage. Das ist notwendig, damit ich mich dann selbst nicht im Echo mit aufzeichne, wenn ich hier die ersten Schritte tue. Vielleicht ganz kurz. Das Programm aus dem Audio ist frei verfügbar. Ich verlinke die Quelle direkt auf unter dem Video in der Beschreibung. Sie können sich hier eine Windows-Variante ziehen oder ich zeige Ihnen mal, welche Varianten da sind. Wir haben also alle Betriebssysteme, werden dadurch äh, durch von Außen-Audio unterstützt. Und die Einarbeitung in dieses Tool ist wirklich sehr einfach. Bevor ich jetzt weitergehe, würde ich sehr gern umstellen auf das auf das komplette Desktop, das Sie gleich sehen werden und damit schon das Programm, das ich installiert habe, um Sie jetzt durch das Programm zu führen. Ähm, und bevor ich das tue, zeige ich Ihnen noch ganz schnell, dass ich das Desktop-Audio jetzt für die Aufnahme aufziehen musste, damit Sie dann etwas hören aus dem, ähm, tatsächlich von dem Programm. Und ich zeige Ihnen des Weiteren auch, jetzt minimiere ich das mal, Zeige Ihnen des Weiteren auch, dass ich ein weiteres Tool verwende, nämlich Voice Meter. Das kennen Sie schon aus einem anderen Tutorial, mit dem ich mehr oder weniger einem, oder mit diesem virtuellen Mischpult, das ist es wohl, lässt sich sehr einfach ähm, der, der Audio-Input steuern. Und das verwende ich mittlerweile standardmäßig für alle Anwendungen, ist aber jetzt irrelevant. Und Sie sehen jetzt hier die Programmoberfläche von Außen-Audio. Ganz hier oben, zeige ich Ihnen an dieser Stelle, verbergen sich die Einstellungen. Ich schaue mal auf die ganz grundsätzlichen. Sie können hier die Systemsprache einstellen, Deutsch, Englisch, wie Sie möchten. Um, ich stelle jetzt auf ein helles Theme um. Ich weiß, das erfreut sich nicht größter Beliebtheit, aber ich mag es einfach. Um, insofern würde ich Sie bitten, damit in diesem Tutorial klarzukommen. Das Zweite, was Sie einstellen müssen, ist die Soundumgebung. Uh, ich habe jetzt hier einmal als Playback-Device uh, die Speakers Headphones eingerichtet. Das heißt, dass ich tatsächlich über die Systemspeicherkarte den Ton auf den Ohren habe. Und als Aufnahmedevice das schon eben gezeigte Voice Meter, ja, das sehen Sie hier nochmal. Hier können Sie aber alle anderen Mikrofone einstellen, die Sie in Ihrem System definiert haben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie das tun, denn per Default sind hier Systemdevice, hier das Systemdevice eingestellt, und das wollen wir wahrscheinlich nicht. Gut, damit ist eigentlich alles Wesentliche schon gesagt, und ich würde Ihnen jetzt sofort zeigen wollen, nicht wie Sie aufzeichnen, das ist trivial aber wie Sie mit äh, einem Mehrspuren-Editing umgehen können. Ähm, dazu legen Sie zunächst erstmal eine neue Spur an äh, mit 48 kHz, 32 äh, Bits in Stereo. Und das wird unser Masterfile, an dem wir später arbeiten werden. Das wird nicht das zentrale aufnahme äh, File sein, mit dem wir arbeiten. Dafür legen wir ein zweites an. Ich benutze es mal in Shortcut-Steuerung N. Ich lege jetzt hier ein zweites File an und in diesem File werden wir jetzt eine Audioaufnahme einsprechen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Lush Not Least. Heute mit einer Sonderausgabe des Vergleichs zwischen Außenaudio Audio und seinen Tracking- und Editing-Möglichkeiten im Hinblick auf die Kritik an Order City. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. So, das ist die normale Audiospur, die wir jetzt gerade aufgezeichnet haben. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich diese anzuzeigen. Äh, ganz interessant ist die Kombination aus Wave und Spektralanalyse. Den Gesprächslinguistinnen unter uns muss ich nicht sagen, warum das attraktiv ist, aber ich stelle mal zurück auf die Waveform und möchte Ihr Augenmerk lenken hier oben auf diesem Bereich. Das ist nämlich der Ansichtseditor und diese Funktion zoomt den, die komplette Aufnahme auf, einen, auf den Bildschirmausschnitt und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz mal die, lasse jetzt mal ganz kurz die Aufnahme durchlaufen.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 Präzise die Timerangaben. Achten Sie nun mal drauf. Hier sehen Sie oben links in dem grün unterlegten Markierungsfeld die genaue Zeitangabe der Sekunden, die Sie hier erfassen. Und oben sehen Sie den fortlaufenden Timer für die Aufnahme. Das heißt, Sie können wunderbar präzise agieren und haben sofort an der Hand sehr schöne Editing-Tools im oberen Teil dieses Fensters. Lautstärkeanhebung, Normalisierung, Fade-In, Fade-Out und so weiter und so fort. Einiges von den Tools werden wir vielleicht nachher noch brauchen, denn ich würde Ihnen jetzt gerne zeigen, wie Sie mit einem so einen Audio-Input zum Beispiel einen podcast intro bauen und dafür importieren wir ganz einfach eine MP3 via Track and Drop. Schauen uns die mal an und hören vor allen Dingen einmal rein. So, das sollten Sie kennen, das ist das Intro von Lush Not Least. Wenn Sie es nicht kennen, haben Sie den Podcast noch nicht gehört, was mich ärgern würde. Das sei es drum. Aber Sie sehen schon, das geht ungefähr bis hierher. Wir lassen das hier mal auständeln. So, also es läuft ungefähr 20 Sekunden, falls wir das noch nicht wussten. Und wir würden jetzt einmal diese Audiospur, das ist, das ist der Text, den wir gerade eingesprochen haben, von Spur 2 in unser noch leeres Untitled 1 äh, importieren. Und zwar mit Steuerung c Steuerung v also mit ganz herkömmlichen ähm, äh, Shortcuts, die Sie kennen sollten. Und generieren dann am Eingang dieses Files eine Stille von, ich sage es jetzt mal, 15 Sekunden halt 15 Sekunden und jetzt haben wir hier ähm, eine Pausefunktion und können dann in den Podcast hineinhören, denn das ist ungefähr die Zeit, die wir brauchen. Wenn Sie noch einmal auf diese Spur hinuntergehen, 15 Sekunden sind wir ungefähr hier. Ja, das ist ein bisschen viel, da machen wir, noch mal eine, machen wir noch mal drei Sekunden drauf. Sie sehen das jetzt hier, wenn ich das hier markiere, Sie machen noch mal drei Sekunden drauf. Da haben Sie Ihre drei Sekunden, kopieren, einfügen und jetzt stehen Sie hier bei 18 Sekunden. ja Also es ist wirklich transparent ähm, für jeden, der schon mal ein bisschen mit Audio-Editing gearbeitet hat. Sehr leicht zu machen, kopieren uns diese Spur bis hierher. Und jetzt der entscheidende Schritt, wie bekommen Sie die Spuren zusammen? Wir gehen ganz an den Anfang, gehen über Edits. Pace Special, denn das, darum geht es jetzt gerade hier und wir würden gern, ähm, das können Sie machen, den linken und den rechten Audiokanal locken, hätten gern einen Overlap und würden gern From Clipboard, also aus der Zwischenablage, das Ganze einfügen und hätten jetzt hier den gemerchten Track, da hören wir mal kurz rein. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Lush Sie sehen, das funktioniert wunderbar. Man könnte das jetzt vor- zurück zurückverschieben, man könnte die Lautstärke noch anpassen, reduzieren, aber darum geht es nicht. Ich möchte Ihnen nur illustrieren, dass Sie mit diesem Tool sehr, sehr gut arbeiten können. Und genau denselben Effekt werden wir jetzt mit dem Abschluss dieses Intros realisieren, indem wir uns diesen Teil kopieren. Und, halt, Moment, wir wollen die Lautstärke nicht reduzieren. Wir kopieren diesen Teil und fügen ihn exakt an dieser Stelle ein. Halt, das war falsch. Wir müssen ihn merchen, also Paste Special, nicht einfach so einfügen und zwar mit Overlap. So, dann hören wir uns das Ganze mal an, wie das klingt, Ihr Alexander Lasch. Natürlich nicht gut. Deswegen gehen wir noch mal einen Schritt zurück und fügen ihn hier ein. Sie sehen also, Sie können auch mit dem Probehören vor und zurück das Ganze sehr, sehr einfach steuern. Und Sie können dadurch, dass Sie auf einer dritten Spur sind, und das wäre wichtig, an Ihren Ausgangsdaten. An bin ganz herzlich Ihr Alexander. Lasch. Gut, das lassen wir so und können natürlich dann auch an Ihren Ausgangsdaten nichts kaputt machen. Ja, also das heißt, deswegen bitte. Setzen Sie immer eine neue Spur, dann fügen Sie Ihr Material ein und kopieren aus Ihrem Material in die neue Spur. Gut, wie kommt das Ganze jetzt als MP3 zustande? Das ist wie bei Order City denkbar einfach. Ähm, Sie können das Ganze exportieren und haben hier eine ganze Reihe implementierter Codex-Container, äh, äh, also Codecs, die Sie verwenden können. Ich hätte jetzt fast Codices gesagt. Ähm, Abgesehen von RAW, also der unveränderten ähm, Aufnahmequalität, können Sie in WAVE file ab, in Wave ablegen. Ähm, zum Beispiel auch auf ist ein qualitativ sehr hochwertiges Format, das ähm, sehr, stark, also sehr gut komprimieren kann. Und den Container, den Sie verwenden werden, ist der MPEG Audio Layer 3, kurz MP3-Container. Ich empfehle hier eine variable Bitrate. Ähm, und dann können Sie das Ganze abspeichern ich würde jetzt mal das ganze auf den desktop legen und das war's ja jetzt hören wir noch mal rein ob das ganze da ist idealerweise äh, hat jetzt noch den anderen äh, die anderen text hinterlegt ähm, aus dem letzten sommer Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Podcast Lush Not Least. Heute mit einer Sonderausgabe des Vergleichs zwischen Außenaudio. Und so, das war's. Ähm, ganz kurz gesprochen ist Außenaudio also eine tatsächlich gute Option und eine gute Alternative zur Order City. Behalten Sie bitte die Diskussion um die Datenschutzerklärung und die ähm, Kritik an Order City im Auge. Und wenn Sie der Meinung sind und Auffassung sind, dass Sie zu einem alternativen Programm wie Open Audio wechseln wollen, dann hoffe ich, dass dieses Tutorial in der Reihe Tools Ihnen dabei helfen mag. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, gerne in die Kommentare unter diesem Video oder auf den sonst üblichen Kanälen Twitter oder in der Matrix. Ich bin ganz herzlich hier, Alexander Lasch, und hoffe, Sie bleiben der Reihe und dem Kanal treu. Bis dahin, ciao.